So Leute, der neue Resident Evil Trailer ist da und ich habe unfassbar Bock drauf. Ich ähm, werde das Ganze jetzt auch ganz stupide äh, äh, auf meinem großen Fernseher gucken und werde jetzt hier gar kein langes, äh, langes Rumge Rumgeschwätz machen. Wir schauen da jetzt einfach mal rein. Ich hoffe so, dass der gut wird. Ich habe so Bock auf diesen Film. Ich hoffe so, dass diese Resident Evil Filme keine Scheiße werden. Und ähm, wir schauen da jetzt einfach mal rein. Und wie gesagt, ich wiederhole mich gerade einfach nur, weil ich total äh, hype bin. Und ein riesen Resident Evil-Fan, was auch in die Hose gehen kann jetzt, aber ich. wir schauen da einfach mal rein. Ähm, so, Punkt. So, das tut mir jetzt auch recht leid, das ganze strotzt hier nicht gerade von Professionalität, aber das hat es eigentlich noch nie gemacht bei mir. Ich mache es jetzt mal hier mit dem Handy auf den Fernseher, schmeißen. Jetzt müsste ja ruckzuck funktionieren. Wieso geht denn das jetzt hier nicht? Ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr ich Resident Evil liebe. Ich will das jetzt unbedingt sehen. Ich will jetzt wissen, ob es wirklich einen Grund gibt, gehypt zu sein oder ob das einfach nur unfassbarer Müll wird, wie die Wes Anderson Sachen. Das erste Bild ist ein Licker, der schon nicht so geil aussieht. Ne? Schauen wir einfach mal rein jetzt. So, los geht's. Mm. Jede Geschichte hat einen Anfang Suchen wir nach dem Ursprung des Bösen Warum bist du zurückgekommen, Claire? Deine Verschwörungstheorien waren schon nicht wahr, als wir noch Kinder waren Wir müssen das verhindern Schau dir das an ich habe Angst davor, was Umbrella mit dieser Stadt anstellen wird. Es gab einen Zwischenfall. So wie Tschernobyl. Die Leute werden krank. Fanservice und... Das, ah, das sieht aber nicht gut aus, oder? Oh fuck, es sieht, sieht einfach echt nicht gut aus, Leute. Wir müssen das verhindern. Wollen wir? Was hat Umbrella hier gemacht? Wir haben Marine-Experimente durchgeführt. Aufteilen. Ich werde es nicht mehr miterleben, dass ein. <Sie> achtet euch doch, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Weißt du, das sind auch keine normalen Zombies, oder? Was ist das denn? Wir werden Wenn ihr keinen Bock habt, dann ey, das.. Alter, was zum Teufel war das denn gerade? No! Das ist... Ähm, das ist... Oh Gott, ich muss jetzt aufpassen, was ich da sage. Ich überlege gerade, ob das Problem hierbei einfach ist, dass ich so ein Riesenfan bin, dass ich gar nicht anders kann, als das irgendwie scheiße zu finden. Aber ich glaube, das ist nicht der Grund. Der Grund ist einfach, es stimmt so vieles nicht an diesem Trailer. Es stimmt das CGI schon mal nicht. Ich bin immer einer, der sagt, CGI heutzutage ist gut. Der Film zeigt jetzt was anderes. Weiß nicht, so dann, dann mach es halt wirklich mit... mit ähm Uh, Animatronics, wenn du es nicht hinkriegst, das Ganze im CGI darzustellen. Das sieht auch wieder genauso aus wie bei Wes Anderson von, von, von, der, von, der, von dem CGI her. Und die sind wesentlich älter. Ich rede jetzt nicht von den neuen Filmen, ich rede jetzt vom dritten Teil oder vom zweiten Teil. Dann hast du eben die Charaktere. Resident Evil, diese Charaktere, die haben nicht wirklich sehr viel Tiefgang in ihren Figuren. Das heißt, das, was du mit den Figuren verbindest, ist in der Regel das Optische. Das ist sehr sehr sehr oberflächlich dahingesagt, aber es ist halt einfach so, die haben alle nicht irgendwie die obertiefe Backstory. Wir haben eben einfach den, den Leon, der ist einfach dieser Proto-Ami. Ne? Der ist ein Proto-Ami mit diesen blonden, glatten Haaren. Da gibt es auch ganz viele Gags darüber. Danke. Rian, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Mir ist ein Glätteisen kaputt gegangen. Ich meine, war es jetzt so schwer, dem wirklich... Ich glaube, wenn der wirklich blonde Haare gehabt hätte, hat er nicht sogar ein Schnurrbart hier noch gehabt? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich denke einfach mal nur, wenn der Film rauskommt, und ich werde auf jeden Fall ins Kino gehen, kann ich nur positiv davon überrascht sein. Und ich sehe auch gerade die Kommentare, sind zum Teil echt positiv ne, bei, dem, bei dem Trailer. Bin ich da gerade echt zu... Ey, das hat mich in dem Moment, in dem auf einmal die, die Menschen, die, die Villa, die aus dem ersten Spiel... Ähm, als die in die Luft geflogen ist, da habe ich mir schon gedacht, also okay, vielleicht fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Als der Film angekündigt wurde und es hieß schon, sie packen Teil 1 und 2 in einen Film rein, habe ich mir schon gedacht, warum. Einfach ein Film im Herrenhaus, das wäre doch vernünftig gewesen. Es ist hier eine ganz andere Story anscheinend. Die Zombies sind auch nicht die, die typischen Untoten, sondern es sind Kranke. Ist das richtig? In Resident Evil ist es auch ein Virus, ja. Es ist aber, das ist doch, aber das, die sahen aus wie bei, ähm, uh, The, Hill ice. Wann ist die? Hill ice. The Hills Has Eyes. Waren das die? The Hills Has Eyes? The Hills Has? The Hills Have Eyes. So, das sah nicht aus, also keine Ahnung, ob ich da jetzt wirklich zu empfindlich bin. Meine erste Meinung nach diesem Trailer ist einfach, dass sieht ziemlich scheiße aus und ich bin tierisch abgefuckt, dass man es nicht hinkriegt. Den, den Geist von Resident Evil einzufangen. Das ist nicht so schwer. Resident Evil ist keine ultra-komplexe Geschichte. Hier spielen sie dann mit einem äh, Truck, der umfällt, der an den zweiten Teil erinnert. Okay, das Herrenhaus natürlich ist mit dabei, aber das, das reicht einfach nicht. Das reicht einfach nicht. Es muss dieses Beklemmende da sein. Das ist doch wieder totale Action-Scheiße. Und Resident Evil wird später auch zu Action. Aber wenn du das Herrenhaus mit in den Film einbringst, dann das Herrenhaus muss mit Horror verbunden werden. Und nicht mit Explosionen, dass da ein Helikopter schräg reinknallt. Ich weiß es echt nicht. Ich, ich, ja, gut, das war es jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem Hype. Der ist gerade nämlich extrem flöten gegangen. Es tut mir so leid. Ich Schreibt mir in die Kommentare mal rein, was ihr davon haltet. Ähm, geht mit mir gerade einfach nur der, der Fangeist so ein bisschen durch, dass ich halt sage, okay, ist alles irgendwie kacke. Oder sagt ihr auch, das ist überflüssiger, überflüssiger Quatsch einfach. Es ist, ein Kommentar ist sogar, endlich geht es weiter. Das ist genau das Ding. Es sieht genauso aus wie die Wes Anderson-Scheiße. Der glaubt wirklich, es geht weiter mit dem Film. Und das ist ein das ist ein, ein, ein Remake-Nee. Es ist einfach ein neuer Versuch, das Ganze zu starten, der wieder genauso aussieht. Das ist ein Kommentar. Endlich geht es weiter. Nein. Ah. Okay, gut. Wir machen jetzt hier einfach mal ganz kurzen Cut. Und mal gucken, wie meine Meinung zu morgen ist. Ähm... Weil ich den Trailer noch mal gesehen habe.